Der glatte Touchscreen des Smartphones bietet keine fühlbare Orientierung. Mit der Braille-Tastatur OSCAR können blinde und sehbehinderte Menschen am Smartphone schnell und genau tippen. Acht Tasten reichen für die Eingabe der Blindenschrift Braille. Außerdem ist OSCAR eine Bluetooth-Fernsteuerung zur Bedienung des Smartphones. Damit kann am Smartphone navigiert und auch gespielt werden. Oscar Concertina wird mit Magneten auf der Smartphone-Rückseite befestigt. Oskar Zitter hat zusätzliche Tasten für die Daumen. Oskar Fein ist fertig fertigbar.